Richtig fett. Skin the color of bark. Close smelling Scar, but my mark. My friend clean, no deed, just that dark. Close <laughs> <laughs> <laughs> What's on this? <there? laughs> So, was ist das Name? Sliger, so. Slaiger? Like. <lacht> Digga, wie wird das Deutsch slai slim -Ball. Digga, diese Doppel-X-Pesser, Digga. Die sind so gut vor dem Tor. Hideo <lacht> <lacht> <Ja>, Van Tamba, oder van Ja, lafel <lacht> <lacht> Haha, Van Tamba. nen nen, nen, nen, nen. Digga Josch, pack mich doch nicht ab, du dummes, du dummes Hund ja. Was? Was? Ah! Ah! Das gibt einen Clip! Nee, es, gibt noch andere es gibt noch andere Maps. Äh, Map. <lacht> <lacht> Clip! <lacht> Jawohl! Es gibt noch andere Maps. Komm, du kennen den. Danach mache ich mir noch eine Tanne Ke. Tanne K. Nö, nee, wenn ich halt auch, mich halt auch bei Stormtrooper, Stormtrooper, Stormtrooper da Ja, was? Wer hatte ich gut? Stormtruppler? <lacht> Stormtruppler. Mick, komm mal mit hochholen, Tobi. Ja, was war jetzt daran falsch? Ich? Das war absolut richtig. Stormtruppler. Ja? Schuppler. Ah, das geht Ja, irgendwie. Da ist hoch, alter tot. Jo, sind alle weg, ja? Ja. Das ist nicht die Mehrzahl von Stormtrooper. Stormtrooper? Die Stormtrooper? Das Einzahl ist <lacht> vielleicht Mehrzahl. Ah, Gestern habe ich wieder Hand of Blood geguckt. Drei schäbige Weihnachtsspieler. Egal, die Rolf. Äh, uh, jo. Die Rolf. <lacht> <lacht> weil weil <lacht> Julie gerade Hand of Blood gesagt hat, muss ich dann irgendwie. Ich weiß nicht warum, ich muss an Rolf denken. <lacht> <Ja>. Mann, Julie! <lacht> <lacht> Mann! Ich kann das nicht. <lacht> <lacht> Ja. Ich, ich kann nicht mehr. Ich bin Mann, Schuli, ja. lass hier! lass mich doch mal kurz hier, lass mich kurz hier, lass mich kurz hier, lass mich kurz hier, lass mich hier weg. Es geht kurz weg. Ich zieh mich, mich jetzt. Lass mich kurz in Ruhe. Lass mich bitte kurz in Ruhe. Ich kann nicht mehr. <lacht> hey Juli bitte! mir die Ruhe! Ich ja, kann kann Mann, Juli, geh mal <lacht> doch! <lacht> immer fliegen meine Dosen um. Ich will nicht mehr. Lasst mich bitte einfach in Ruhe, Digga. Bekämpft euch. Aber ja, Digga, genau, Digga! Ich. <lacht> Man, ich kann das nicht mehr. Digga, ich liege im Bett ich schon aus. <lacht> Heute bin ich besoffen, ich kauf mir wieder Ostschwanz. Ey. <lacht> Weil die der schwach alle so fertig sind, Alter. Ja, schön, Alter, hol mal Luft. Oh mein Gott. Ich Ja, hol mal Lux, Alter! nicht oder? Mann, Digga, guckt euch das! Digga, ich spawne eine Sekunde! Ich hab 68 HP! Ach komm, pickt euch hier und leck mich! Yo! Yo, hey! <lacht> Digga, Judy steht. Judy steht den ganzen Tag! Und dann zockt er die ganze Nacht. Tobi denkt halt auch wirklich erst besser als ich. So oh ja. Yeah. Ich wollte doch alles hier yeah. nur Oh du fuckst mich ab, Julie. Sorry. Nein, <lacht> geh <lacht> weg! Bitte lass deine dumme wie weg. <lacht> ja, an! Mann, <ich> weg! <lacht> <lacht> <lacht> ich bin jetzt meiner Meister Guck dir an. Guck dir <lacht> Ey, Wie kann man noch so versuchtet sein? Ehrlich, du stinkst nach Scheiße, Alter. Wie kannst du mein Bruder sein? Du stinkst nach Scheiße, Mann. Hier Bam. Guck mal, ich hab ihn nicht mal gesehen, ich hab ihn nicht mal gesehen you <laughs> <laughs>